Wir von Patef sind im VDE, damit sich deutsche Unternehmen bei der digitalen Transformation zielsicher positionieren können und im globalen Wettbewerb sich behaupten können. Der Vorteil unserer mittelständischen Kunden besteht darin, dass wir ihre Know-how-Position in geistiges Eigentum überführen. Manche nennen es auch Intellectual Property. Patente und insbesondere auch Markenrechte bringen sozusagen Wertschöpfung in den Unternehmen, schützen diese Wertschöpfung auch auf eine Dauer von 20 Jahren bei äh, Patenten und sichern dadurch die Position im internationalen Wettbewerb nachhaltig ab. Und der Gradmesser für die Zukunftsfähigkeit, für das, was in fünf Jahren passiert, der findet sich heute schon in den Patenten. Denn diese bilden Technologien und Produkte von übermorgen sehr genau ab und beinhalten 80 Prozent des technologischen Wissens weltweit. Und dieses Wissen auf Knopfdruck verfügbar zu machen, in der Art und Weise, wie das Management damit arbeiten kann, das ist ein Thema, was wir mit eigenen Tools der Innovation Intelligence unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Der VDE ist der Verband in Deutschland, der das Thema digitale Transformation in einer Breite über alle Branchen in Deutschland hinaus betreut. Und dabei können wir einen maßgeblichen Beitrag auch leisten, indem am Ende für diese Unternehmen geschützte Technologien entstehen und sie am Weltmarkt sehr gut positioniert werden. Im Patentsystem steckt ein enormer Wissensschatz über Technologien und die Aktivitäten von Unternehmen. Wenn Unternehmen Schutzrechte anmelden, dann können sie dadurch anderen Unternehmen verbieten, dass sie diese Innovation nutzen. Andererseits wird diese Innovation aber auch nach einer bestimmten Zeit veröffentlicht und dadurch gibt es ein Sammelsurium über dieses technologische Wissen. Durch unsere Innovation Intelligence können wir nun diese Informationen so aufbereiten, dass sie auch den Projektteilnehmern zugänglich sind, die keine IP-Professionals sind. So können wir auch die Führungskräfte und die Projektteilnehmer aus der Entwicklung, aus dem Innovationsbereich, aber sogar aus den Bereichen vom Marketing mit einbeziehen und so ganzheitliche neue Geschäftsmodelle schaffen. Also wir wollen ganz ähnlich wie der VDE eine Plattform sein, um das Wissen den Unternehmen zur Verfügung zu stellen, damit die Unternehmen selber damit arbeiten können. Wir bei Patef sehen, dass deutsche Unternehmen eine gute Grundlage haben. Sie erfinden viel. Wir bei Patif sehen aber auch, dass deutsche Unternehmen sich zunehmend fragen müssen, nicht was habe ich erfunden, was kann ich, sondern was braucht mein Kunde. Also die Erfindung on demand, die marktbezogene Erfindung, nicht die kompetenzbezogene Erfindung. Die wird dazu kommen müssen und dabei können wir die Kunden sehr stark unterstützen. Zusammen mit dem VDE möchten wir für die VDE-Mitgliedsunternehmen dieses Wissen verfügbar machen damit diese Unternehmen die Möglichkeit haben, in die Pole Position im internationalen Wettbewerb der Innovation zu kommen.